Die Toten kommen zurück ins Leben. Weil der Planet die Schnauze voll hat. Du bist im Mond, ich aber nicht. Was, wenn das Baby es auch nicht ist? Halt! Sieht übel aus. Vorsicht hinter dir! Wir sollten einfach nur überleben!